So, hallo äh, Ruben und Frank. Ähm, du bist Ruben, du bist Frank. Genau. genau. Ja. Und ähm, ihr seid aus Lüneburg gekommen für den Symphony Summit hier ähm, und habt an die Workshops teilgenommen. Könnt ihr mir vielleicht euch vorstellen und sagen, ähm, warum ihr Symphony einsetzt? Fangen wir mit Frank an. Ja, hallo, äh, ich bin nochmal der Frank. Ähm, wir setzen auf Symfony, weil es ein Framework ist, was uns A, sehr viel Arbeit abnimmt und B, ähm, wo auch eine sehr lebendige Community hinter ist, ähm, wo wir Plugins finden, wo wir einfach die alltäglichen Probleme ja, sehr schnell einfach lösen könnten. Und ähm, ja, wie siehst du das, Ruben? Und du? Ja, ich bin nochmal Ruben. <lacht> ähm, ja, also es ist halt schon sehr flexibel dass man halt mit, also vor allem jetzt bei Symphony 2 mit den Bundles, dass man äh, die gut nutzen kann. Halt äh, gibt super viele mittlerweile, also mehrere tausend, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Und ähm, gibt halt für jede Kleinigkeit, gibt es da etwas. Yeah. Und, äh, fürs, Okay. Also. Du, du hast Plugins gesagt, du hast Bundles gesagt, ist das das gleiche oder? <lacht> äh, Plugins ist halt Symphony 1 und Bundles äh, darauf basiert eben Symphony 2. Ja. Okay. Und genau. wir sind hier um Symphony 2 zu lernen. Ganz also genau. Also nicht ja. ich, genau wie genau. okay. Und gibt es einen großen Unterschied zwischen Symphony 1 und Symphony 2? Technisch gesehen ja. Äh, Symphony 2 ähm, hat eigentlich im Grunde genommen nichts mehr mit Symphony 1 zu tun. Das basiert auf einer ganz anderen äh, Herangehensweise. Äh, sprich, Symphony 2 ist alles in Bundles geteilt. Selbst Symphony selber ist ein Bundle. Und äh, Symphony 1 war halt im Grunde genommen, es gab Plugins, was andersweise vergleichbar ist mit den Bundles. Ähm, jedoch machen viele Plugins äh, Symphony 1 relativ langsam. Und Symphony selber war eben das Framework und kein Plugin, sondern es war einfach da gewesen. Und okay. Und das ist alles Open Source, das heißt, jeder kann sich daran bedienen. Ähm, Ruben, schreibst du auch an? Also bist du Teil der Community? Schreibst du auch an die Binders, Na, ja, Community? Nein, Community nicht, nicht. Okay. Aber äh, ja, weil ich nutze Symfony, also zumindest das eins, jetzt äh, sehr viel zurzeit an einem Projekt. Und habe mir Symfony 2 auch schon mal angeguckt, ein bisschen mehr, ähm, ja, schon dieses Tutorial, was es äh, online gibt, äh, durchforstet und äh, wollte mir aber jetzt nochmal auf Deutsch auch nochmal ein Bild machen äh, und nochmal mehr Informationen auf jeden Fall hier holen. Okay. Und äh, es hilft auch echt Tierespiel, ja. hier jetzt auch nochmal mit Leuten zu reden, äh, die schon damit programmieren. Mhm. Also, und gibt es bestimmte Projekte, die sich besonders für Symphony eignen also, oder besonders für PHP eignen oder ist das alles? Kann, kann Symfony alles? Es könnte theoretisch alles, ja. ja also, ist möglich bisschen, ist, äh, kannst du wirklich alles damit machen. Ja. Also, man muss nur halt wissen, wie und okay. ja, äh, die ganzen Tricks bisschen. wissen. Ja. Äh, also, wir nutzen das ja für einige Projekte, also Tourismusseiten. Ähm, und nutzen tun wir es eigentlich erst da, wo es dann wirklich äh, spezielle Anwendungen werden. Also, nicht äh, irgendwie so eine normale Homepage, das. Äh, da, wo man Informationen einfach reinschreibt, äh, sondern dann, wenn da auch wirklich viel Logik hintersteckt. Also okay. viel spezielle Logik. Ja. Hm. Dafür ist das wirklich wunderbar. Und eine letzte Frage, bevor ich euch äh, gehen lasse. <lacht> ähm, wenn man an die Grenzen von Symphony stoßt, wenn, wenn es kein Bündel gibt, das äh, die Anforderungen erfüllt, die man braucht, oder ähm, wenn es einfach das nicht kann, was man machen will, was macht man dann? Also schreibt man selber ein Bundle? Oder? Ja, in das dem Bandern. Moment ist das heißt nur Handarbeit, alles von, alles selber machen, ganz speziell für seinen Fall. dann. Selten passen diese denn für die Community, dass sie jeder benutzen kann, aber man sieht immer zu, dass es so passt. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank und viel Spaß noch in den Workshops.